Wir kennen uns ja noch nicht so gut. Also, über was sprechen wir da? Gut, Wetter. Aber der Reihe nach. Also, das ist jetzt ein Video über meinen Tag. Zuerst fuhr ich in die Stadt. Aber das sind keine Aufnahmen von da denn ich war natürlich zu spät und hatte keine Zeit zum Filmen. Also habe ich einfach die Aufnahmen vom Rückweg genommen. Sorry für das. Dann Arbeit. Jordan hat eigentlich gar nichts mit meiner Arbeit zu tun und wir wollten ja über das Wetter sprechen. Und das ist gar kein schlechtes Thema für diesen Tag. Die Wolken zogen zusammen und bereiteten sich auf das abendliche Schauspiel vor. Die Windböen tanzen ihr Ballett auf dem Wasser. Die Suppe wurde dicker und dicker. Bis dann. Das spielt aber gar nicht so eine Rolle, denn ich war zu diesem Zeitpunkt schon zu Hause. Moment. Oh, blöd gelaufen. Das Video ist ja schon fertig, aber das nächste Mal mache ich das besser. Sorry.